Ja, sehr, ja, sehr, sehr geehrte sehr Damen und Herren. und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen an diesem schönen Morgen bei wunderschönen Sonnenschein, in diesem schönen Klaus- und Schiere-Auditorium, in unserem wunderbaren Haus der Astronomie, in dem wir heute hier zu Gast sein dürfen. Und ich denke, dieser Ort ist ein würdiger Ort für das, was wir heute erleben werden, nämlich ein Stück Wissenschaftsgeschichte hier gemeinsam und eine Stunde Vorfreude auf ein Stück Wissenschaftsgeschichte. Mein Name ist Yves Guido Tim, ich bin wissenschaftlicher Geschäftsführer am Zentrum für Astronomie. Und mein Kollege Stefan Jorda hat mich gebeten, heute Sie und hier unsere Vortragenden ein wenig durchs Programm zu leiten, aber auch vor allem am Ende, gegen 12 Uhr, darauf zu achten, dass wir rechtzeitig fertig sind, um den entscheidenden Tastendruck zu erleben, den mein Kollege der später hier ausführen wird. Ich hoffe, es klappt dann alles. Sie haben natürlich schon einige Kommentare zu Gaia und der Leistungsfähigkeit und dessen, was dieser Satellit bringt, gehört. Ich, der Herr Hasinger hat mir einige Worte aus dem Mund genommen. Ich hatte mir nämlich auch die Publikationsstatistik von Gaia angeschaut, aber ich lasse das jetzt. Gaia ist ein unglaublich tolles, tolles Projekt, muss ich sagen. Aber was mir ganz besonders am Herzen liegt, was ich hier nochmal erwähnen möchte, ist, dass ich seit 2009 am Astronomischen Recheninstitut arbeite und erlebt habe, was die Gruppe, die Gaia-Gruppe, ich sehe das nur lokal jetzt, weil ich es noch miterlebt habe, geleistet hat, um Gaia zu dem zu machen, was es ist. Das ist nämlich ein, vor allem ein Projekt der Menschen. Und es steckt unglaublich viel Engagement und Herzblut und Energie da drin, Gaia zu dem zu machen, was es ist und das zu bringen, was wir heute erleben werden. Wenn man sagt, wir eröffnen einen Datenkatalog, klingt das so ein bisschen trocken. Und jemand, der nicht aus der Wissenschaft ist und nicht mit Gaia-Daten arbeitet, kann wahrscheinlich gar nicht richtig nachvollziehen, warum uns das alle so wunderbar begeistert. Aber lassen Sie mich das ein bisschen vergleichen mit etwas, was 1922 passiert ist, nämlich Howard Carter, das Grab von Tutanchamun geöffnet. Das war ein Event, das ging weltweit durch die Presse, durch die Medien. Und für die Archäologen war die Öffnung des Grabes ein unglaublicher Moment, da haben sie alle darauf gewartet. Sie haben diese Grabkammer eröffnet, da war ein Schatz, alles voller Schatz, Schätze, Juwelen, Gold und so weiter und so fort. Und so muss man sich das heute vorstellen. Für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit ist der Moment um 12 Uhr, wenn dieser dritte Teil dieses Gra Katalogs eröffnet wird, sowas wie das Öffnen einer Schatzkammer voller Schätze. Und alle freuen sich darauf, können das gar nicht mehr abwarten, endlich diese Daten zu bekommen und mehr über unser Universum und unsere Milchstraße zu erfahren. In diesem Sinne möchte ich jetzt anfangen. Wir haben eine Stunde Zeit und kurz vor zwölf. Werden rechtzeitig Ihren Bitten, den Katalog zu öffnen? Und ich beginne mit meinem Kollegen Professor Jordan. Er wird uns nämlich noch mal ganz kurz etwas dazu erzählen, wie GAIA er funktioniert. Viele von Ihnen wissen das. Aber wir haben natürlich auch externe Zuschauer, die es gerne noch mal erfahren würden, was das für ein toller Satellit ist, was da alles leisten kann. Bitte schön, Stefan. Ja, danke, Guido, für die Einführung. Und es ist in der Tat ein toller Schatz, den wir hier betrachten. Und hier sind einfach ein paar Zahlen die Sie auch auf der ESA-Webseite abrufen können, wenn Sie sie hier noch mal im Detail haben wollen. Aber was ich am Anfang machen möchte, ist Ihnen ganz kurz erklären, was eigentlich Gaia ist. Und da habe ich einen kleinen Film hier, der, den wir dann starten können. Mit Gaia geht es um die Vermessung des Himmels, um die Positionen, die Bewegung und die Entfernung der Sterne. Aber auch viele andere Messungen wie die Helligkeit. Und ein aufregender Moment war natürlich, als Gaia 2013 im Dezember gestartet ist, und man nach jahrelanger Vorbereitung sehen wollte, dass der Satellit tatsächlich oben an seinen Beobachtungsort dann ankommen wird. Der erste Schritt war dann der Start, hat hervorragend geklappt und wir haben natürlich gebannt, ob dann die nächsten Schritte auch funktionieren, ob dann der Sonnenschirm, den Sie auch gleich sehen werden, entfaltet wird. Und die äh, jahrelange Messung, die kommen jetzt erst danach und schon bevor das hier jetzt passiert ist, gab es natürlich eine jahrelange Vorbereitung von uns auf dieses Projekt, um dann mit den Daten auch möglichst schnell zu arbeiten. Wie Sie sehen hier den Sonnenschirm, der sich gerade entfaltet hat, der Garyas Instrumente vor der Sonne schützt und jetzt ist Garya bereits auf dem Weg gewesen zu dem Lagrange-Punkt L2, wo auch übrigens das James-Webb-Teleskop ist. Der befindet sich, wenn wir von der Sonne die Erde betrachten, 1,5 Millionen Kilometer in der Gegenrichtung zur Sonne und umkreist in einer oder umrundet in einem Orbit diesen Bereich. Und Gaia hat zwei Teleskope, die wie hier angedeutet in zwei verschiedene Richtungen gucken. Hier sehen wir die Daten, die jetzt aus, gerade aus einem der Gesichtsfelder kommen. Hier sehen wir die Daten, wie sie aus einem zweiten Gesichtsfeld kommen. Und beide zusammen werden dann auf einer gemeinsamen Fokalebene von Gaia detektiert und die eigentlich Messungen werden stattfinden. Und in diesem oberen Teil hier von Gaia sind die wissenschaftlichen Instrumente, die auf einer torusartigen Montierung hier angebracht sind. Und hier sehen Sie den Lichtweg mit den zehn Spiegeln, bis dann am Ende das Licht auf diese Fokalebene fällt, wo dann die Messinstrumente sind. Und das werden wir uns auch gleich noch mal ein bisschen angucken. Wenn Gaia die Sterne aufnimmt, werden sie also auf der Messebene detektiert und Gaia rotiert währenddessen und zwar einmal in sechs Stunden um die eigene Achse. Und das bedeutet, dass die Sterne dann über die Fokalebene wandern. Und in diesem Bereich werden die eigentlichen Messungen stattfinden. Da wird nämlich gemessen, wo ein Stern sich zu welchem Zeitpunkt befindet. Und zwar wird das mit einer Atomuhr hochpräzise gemessen. Die eigentliche Auswertung der Daten, um dann ganz präzise Messungen zu haben, die findet dann natürlich erst am Boden statt. Aber Gaia misst dann sozusagen schon, wo sind Sterne in dem Bereich, die dann später zum Boden gefunkt werden. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade für unser heutiges Data Release, sind diese beiden Streifen von diesen die detektoren wo niedrig aufgelöste Sternspektren, also die Zerlegung des Lichtes in die einzelnen Wellenlängen erfolgt und daraus kann man tolle Sachen schließen. Und dann im letzten Schritt gibt es noch einen hochauflösenden Spektrographen im nahen Infraroten, der dazu da ist, hauptsächlich die Geschwindigkeit der Sterne auf uns zu oder von uns abzumessen, aber auch dazu dient, zum Beispiel die chemische Zusammensetzung von Sternen zu messen. Diese Daten werden dann zum Boden gefunkt und Dort findet, wie gesagt, die eigentliche lange Arbeit statt, jahrelange Arbeit, bis dann aus diesen Rohdaten am Ende ein toller Sternkatalog ist, der auf den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit wirklich warten. Ich will ganz kurz was zur Präzision von Gaia sagen. Stellen Sie sich vor, wir würden von der Erde aus in Richtung Mond gucken und könnten dort mit Gaia-Genauigkeit, mit Gaia kann man das natürlich nicht machen, eine Beobachtung machen, und zwar da, wo die Apollo 11-Astronauten im Juli 1969 gelandet sind und wo wir den Fußabdruck von Buzz Aldrin sehen. Und mit einem Vorgängerteleskop von Gaia konnte, hätte, würde man mit der Genauigkeit sehen können, wie eine Lichtquelle, die wir auf dem Mond sehen. Und zwar ist das der hipparcos satellit der 1993 seine Messung abgeschlossen hat und wo dann die Daten veröffentlicht wurden und der schon 100.000 Sterne hochpräzise gemessen hat. Da würde man so eine Verschiebung auf dem Mond sehen können mit der Genauigkeit des Hipparchos-Katalogs. Aber jetzt mit der Gaia-Genauigkeit haben wir hier zwei Euro-Münzen, die wir in seinen Fußabdruck gelegt haben. Das ist natürlich nur eine Vorstellung. Und da würden wir jetzt die Bewegung eines Sternes über diese beiden Münzen sehen können, mithilfe von Gaia. Also so genau kann Gaia messen, so eine Bewegung darzustellen. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir mit Gaia ganz tolle Sachen machen können. Und wir werden jetzt gleich einen Vortrag hören über die ersten Bestdaten, die von Gaia gewonnen wurden. Ich darf meinen Kollegen René André vom Max Planck-Institut hier auf dem Königsstuhl vorstellen. Und er ist auch äh, ein, innerhalb DPAC tätig. Aber sein Steckenfeld sind vor allem die Spektren, die Gaia diesmal geliefert hat. Ist das richtig? Ja. Okay. Und er wird Ihnen jetzt einige Dinge zu diesem Teil, neuen Teil, den der Gaia, den der EDA3 EDA bringt, äh, erzählen. Bitteschön. Okay. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, mein Name ist René André. Und stellvertretend für die GAIA-Gruppe hier am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg möchte ich Ihnen heute kurz etwas erzählen zu den BPAP-Spektren, also den niedrig aufgelösten Spektren und den Sternparametern, die wir daraus ableiten. Erst einmal grundsätzlich ähm, dazu, wie diese Spektren, die niedrig aufgelösten Spektren, äh, funktionieren. Diese basieren auf äh, Prismen. Ja? Und hier oben sieht man die beiden Prismen, die im GAIA-Satelliten verbaut wurden. Das Foto wurde, wurde aufgenommen, als, die, als das Satellit im Labor zusammengebaut wurde. Und generell, ganz allgemein, wie funktioniert ein Prisma? Dafür gibt es hier ein ganz einfaches Bild von Wikipedia. Ja, also das, was das Prisma letzt, letztendlich tut, ein einfallender Lichtstrahl wird gebrochen und dann aufgespalten in die einzelnen Wellenlängen des Lichtes. Und diese Wellenlängen des Lichtes kann man dann sich genau anschauen, wie die Variationen sind, um etwas zu lernen über das Spektrum. In Gaia haben wir zwei solche Prismen. Wir haben ein Prisma für den blauen Wellenlängenbereich, also im Prinzip vom, äh, vom äh, violetten Bereich bis in den grünen Bereich. Und wir haben ein zweites Prisma für den roten Bereich, also rote Wellenlängen bis hin in den Infrarotbereich. Bereich. So. Und wenn man dann mit diesen Sp äh, Prismen einen Stern beobachtet, dann bekommt man so etwas wie ein Spektrum, wie es hier aussieht. Ähm, Dies ist das Spektrum, wie, seht, wie gesagt, zwei Prismen, eins für den blauen Bereich, das ist dieses Spektrum, und eins für den roten Bereich, das ist dieses Spektrum. Und dieser Stern, den wir hier sehen, das ist der Stern 18 Scorpi, im Sternbild Skorpion. Bei diesem Stern handelt es sich um einen Sonnenzwilling. Das heißt, dieser Stern ist von der Temperatur, von der Größe, von der Masse, von der chemischen Zusammensetzung her sehr ähnlich der Sonne. Und dieser Stern ist uns sehr nah, er hat 46 Lichtjahre entfernt. Das heißt, er ist auch sehr hell, zumindest für Gaia-Standards. Mit einem bloßen Auge kann man diesen Stern gerade noch sehen, ohne ein Teleskop zu benutzen. Aber für Gaia ist er halt so hell, dass die Messung des Spektrums so genau ist, dass die Messfehler des Spektrums unter der Dicke der Linie, die ich hier benutzt habe, um das Spektrum selbst zu zeigen, verschwinden die darunter, sind völlig unsichtbar. Ja? Also so genau sind die Daten, mit denen wir es hier zu tun haben. Wir werden später noch zu diesen Sternen kurz zurück. Die Form dieser Spektren verändert sich, je nachdem, welche Eigenschaften der Stern hat. Hier habe ich das gezeigt, wie die Form des Spektrums abhängt, zum Beispiel von der Temperatur des Sterns. Dies sind hier ungefähr 100 echte Sterne. Und man kann zum Beispiel sehen, dass die heißen Sterne, die hier in blau dargestellt sind, haben mehr Fluss im, Bla im blauen und kurzen Wellenlängenbereich. Als im roten, im, im langwelligen Bereich. Und die, je kühler der Stern wird, umso mehr wird der Fluss verteilt von den kurzen Wellenlängen zu den langen Wellenlängen. So. Die Tatsache, dass die Form der Spektren davon abhängt, welche Eigenschaften der Stern hat, ermöglicht es uns, anhand der Spektren ähm, die Eigenschaften des Sterns zu bestimmen. Ja, also, wir, indem wir im Prinzip die gemessenen Daten, die gemessenen BPAP-Spektren benutzen, Gemeinsam mit Modellen von Sternen, also Modellspektren und äh, Entwicklungsmodellen von Sternen. Und mit Hilfe von Machine Learning Methoden und Methoden der Bayesian Statistik können wir dann die Parameter des Sterns aus den gemessenen bpa spektren bestimmen. So, und diese Eigenschaften, diese Parameter von den Sternen, die wir bestimmen können, dazu zählt die Temperatur des Sterns, die Größe des Sterns, also der Radius bzw. Durchmesser, die absolute Helligkeit des Sterns. Und dann entsprechend auch die Entfernung, gegeben die absolute Helligkeit und die gemessene Helligkeit. Daraus können wir die Entfernung ableiten. Die chemische Zusammensetzung, auch wenn das sich immer noch als etwas schwierig erweist, sowie die Rötung äh, aufgrund vom interstellaren Staub, der das Licht des Sterns auf dem Weg zu uns ähm, abdämpft. So. Insgesamt haben wir 470 Millionen Sterne auf diese Art und Weise analysiert. Das hat ungefähr 360.000 Rechenstunden gekostet. Und äh, das Rechenzentrum, was wir dort dafür benutzt haben, war äh, das Centre National d'Etudes Spatiale in Toulouse in Frankreich. Also CNES, äh, das ist im Wesentlichen die französische NASA, für die, die es nicht wissen. Ähm, ja. So. Und was kann man jetzt mit diesen Ergebnissen tun? Ähm, auf der linken Seite ist ein Beispiel. Wenn man sich die heißen Sterne mit hohen Temperaturen auswählt, heiße Sterne sind tendenziell junge Sterne, ähm, und wenn man äh, sich vor Augen hält, dass die Sternentstehung hauptsächlich in der Milchstraße in den Spiralarm abläuft, dann kann man aus der räumlichen Verteilung der jungen heißen Sterne äh, versuchen, die Spiralarme der Milchstraße zu finden. Und das haben wir hier getan, in, diese, in diesem Bild. Ähm, hier sieht man äh, farblich die ähm, Überdichte, die räumliche Verteilung der Überdichte der, ähm, der jungen heißen Sterne. Rot ist Überdichte, Blau ist Unterdichte. Und die Datenqualität ist immer noch nicht perfekt, natürlich nicht. Ähm, deswegen habe ich hier mit, mit, schwarz Hand, ähm, mit schwarz von Hand einskiziert, wo die Spiralarme sind, um das Auge ein bisschen äh, zu leiten. Ähm, eine andere Anwendung ist auf der rechten Seite zu sehen, anhand unserer, der Radien, also der Größe des Sterns und der Entfernung kann man zum Beispiel den Winkeldurchmesser des Sterns am Himmel berechnen und hier ist das verglichen mit dem Winkeldurchmesser, den wir vom Boden aus gemessen haben und die Übereinstimmung ist ziemlich gut. Warum ist das interessant? Ganz einfach, Stern, also Winkeldurchmesser von Sternen vom Boden mit Interferometrie zu messen, ist ein sehr aufwendiger, teurer Prozess. Und das kann man nur für wenige tausend Sterne machen überhaupt, wohingegen wir diese Größe für, wie gesagt, 470 Millionen Sterne gemessen haben. So, was kann man noch machen? Ich habe bereits erwähnt die Rötung des Sternenlichts auf dem Weg vom Stern zu uns aufgrund des, des Staubs. und äh, diese Rötung kann man dann zum Beispiel benutzen, um die Staubverteilung äh, zu kartieren. Und hier kann man zum Beispiel, das ist im Prinzip die Projektion der Milchstraße und wir sehen, der meiste Staub befindet sich in der Scheibe der Milchstraße. Und wir können auch diverse Strukturen erkennen, insbesondere habe ich hier hervorgehoben die äh, große Magellanische Wolke hier unten. Und wenn man sich diese Region etwas äh, genauer anschaut, dann kann man zum Beispiel sehen, also die große Magellanische Wolke ist eine Scheibengalaxie, ähnlich der Milchstraße, allerdings viel kleiner. Und man kann hier sehr schön sehen, auf der, Abge der von uns abgewandten Seite der Scheibe ist die Rötung des Lichts stärker als auf der uns zugewandten Seite der Scheibe, einfach weil es auf der abgewandten Seite muss das Licht einen längeren Weg zu uns zurücklegen und ähm, ähm, bewegt sich dabei mehr, durch mehr Staub, interstellaren Staub, und wird entsprechend mehr gerötet. So, um das noch zusammenzufassen, ähm, unser Beitrag zum, hier am MDA zum dritten Data Release ist im, ist im Prinzip die äh, Parameter für 470 Millionen Sterne. Die sind, wie Guido das vorhin sehr schön gesagt hat, die sind eine Fundgrube, eine Schatzgrube, eine Schatztour für, ähm, äh, für unsere Kollegen äh, und natürlich auch für uns selber, wo wir die nächsten Jahre sehr viel drin graben werden ähm, und äh, hoffentlich sehr viel lernen werden. Aber, und jetzt kehren wir zurück zu dem, ähm, zu, dem zu dem Sonnenzwilling, 18 Scorpi von vorhin. Gegeben ähm, die Qualität der Messdaten können wir hier zum Beispiel sehr schön sehen, in diesem Differenzspektrum hier unten, das sind alles Modelle, verschiedene Modelle, die uns jeweils sagen möchten, wie sieht dann eigentlich ein sonnenähnlicher Stern aus. Und wie Sie sehen können, diese Modelle passen nicht zueinander und auch nicht zu den Messdaten. Das heißt, hier gibt es noch sehr viel Arbeit zu tun. Wir sind auch lange nicht fertig. Die bpap spektren werden uns ermöglichen, sehr viele Sachen zu vermessen, äh, wo Modelle noch verbessert werden müssen, um dann letztendlich auch unsere Sternparameter besser bestimmen zu können. Dankeschön. Applaus Sollten Sie noch Fragen an Herrn Dr. André haben, mag ich Sie bitten, sich die vielleicht bis zum. Schluss zu merken. Da wollen wir noch eine Fragerunde machen und können, wenn noch Zeit bleibt, alles in Ruhe durchgehen. Ich darf deswegen unsere nächste Sprechung ankündigen, Frau Dr. Weingrill. Sie ist vom Leitungsinstitut für Astrophysik aus Potsdam und wird auch einen anderen Teil dieses neuen Datenschatzes erklären. Da geht es nämlich um die Radialgeschwindigkeiten, die wir von Sternen messen können, unter anderem. Bitte schön, Katja. Dankeschön, Guido. Ja, ich rede heute über die Komponenten im Gaia-Data-Release die von dem Radialgeschwindigkeitsspektrometer kommen, und zwar sind das die Radialgeschwindigkeiten und die Spektren. Und da ist die erste Frage mal, was ist überhaupt eine Radialgeschwindigkeit? Ähm, wenn man die Evolution der Milchstraße studieren will, dann braucht man dazu nicht nur die genaue Position eines Sterns, sondern man muss auch wissen, in welche Richtung bewegt er sich denn. Und die Radialgeschwindigkeit ist die Komponente der Bewegung, die sich auf uns zu oder von uns weg bewegt. Wenn sich nun ein Stern in direkter Sicht auf uns zu bewegt, dann kann man das durch die Position am Himmel gar nicht bestimmen und gar nicht messen. Das die Frage ist, wie misst man das überhaupt? Man misst es ähm, über den Doppler-Effekt, Und das ist eine Verschiebung der Spektrallinien, die man hier in äh, schwarz eingezeichnet sieht. In diesem Beispiel, äh, wenn der Stern sich auf uns zu oder von uns weg bewegt, verschieben sich eben diese Linien in dem Spektrum. Das heißt, man braucht ein Spektrum dafür. Und um ein Spektrum zu bekommen, hat Gaia eben den Radialgeschwindigkeits- Spektrographen oder Radialgeschwindigkeitsspektrometer an Bord. Hier sieht man in gelb die Prismen, das hat der René eben auch schon erklärt, die das Licht in seine Farben aufspalten und hier hinten sind die zwölf Detektoren, die dann die Spektren aufzeichnen. Der größte Katalog, den wir im Moment haben, enthält sieben Millionen Radialgeschwindigkeiten und das ist der zweite Gaia Data Release. Und in einer Dreiviertelstunde ungefähr werden wir jetzt den dritten Gaia-Data-Release öffnen und dann werden wir nicht sieben, sondern 33 Millionen Radialgeschwindigkeiten haben. Das ist ungefähr fünfmal so viel. Das ist eine unglaubliche Menge. Der größte Radialgeschwindigkeitskatalog jemals. Was wir in diesem Bild jetzt sehen, sind die Radialgeschwindigkeiten mit ihrem Wert aufgezeichnet. In Dunkel sind... Strukturen oder Sterne, die sich auf uns zu bewegen, in hell, Sterne, die sich von uns wegbewegen. Und äh, diese Struktur, die man hier in der Mitte sieht, ist nichts anderes als die Rotation der Milchstraße. Und genau wie die Sonne um das Zentrum der Milchstraße rotiert, rotiert auch die ganze Milchstraße um sich selbst. Und innen eben ein bisschen schneller als außen, äh, von uns aus gesehen. Und das ist das, was man hier in der hell-dunkel Struktur sieht. Und diese hellen Punkte übrigens, diese, auch die kleinen hier, das sind keine Artefakte, sondern die beiden kleinen hellen Punkte hier oder die größeren hier unten sind die Magellanischen Wolken, die großen und die kleine, der dunkle daneben ist äh, ein Sterncluster. und während die Magellanischen Wolken sich sehr schnell von uns wegbewegen, bewegt sich dieser Cluster, 47 TAK ist das, auf uns zu. Ähm, und eben auch diese sämtliche Punkte, auch die kleinen da oben sind eben, wie schon gesagt, keine Fehler. Nun habe ich gesagt, wir haben Spektren, wenn wir schon mal Spektren haben, ist genau wie bei dem, was mein Kollege gerade erklärt habe, kann man viele andere Dinge und Informationen da auch noch rausbekommen. Zum Beispiel haben wir für fast alle der 33 Millionen Objekte auch die Helligkeiten für 32 in diesem speziellen Spektralbereich, den das ABS abdeckt. Wir haben Rotationsgeschwindigkeiten, das ist die Geschwindigkeit mit der der Stern um sich selbst rotiert, um seine eigene Achse, für 3,5 Millionen Sterne. Und wir haben natürlich die Spektren selbst. Insgesamt sind 2,8 Milliarden Spektren das war jetzt. Wegen des Englischen, ähm, ausgewertet worden und daraus sind eine Million hochaufgelöste Sternspektren, die veröffentlicht werden, und ein Beispiel davon sehen wir hier. Und während das, äh, was der Herr André gerade eben äh, gezeigt hatte, Spektren mit sehr breitem Wellenlängenbereich und geringer Auflösung sind, also man deckt das volle Spektrum im Prinzip ab mit BPAP ist es im AWS so, dass wir nur einen sehr schmalen Wellenlängenausschnitt haben und den dafür aber hoch aufgelöst. Und deswegen sieht man hier diese Vertiefungen da drin. Und diese Vertiefungen sind nichts anderes als die schwarzen Linien, die wir auf dem ersten Plot gesehen haben, von denen wir die Verschiebung messen wollen. Und wenn man nun diese Linien hier studiert, dann kriegt man da eine ganze Menge Informationen raus, Nicht erschrecken über den vollen Plot. Der ist vielleicht ein bisschen für die Spezialisten unter uns. Das ist ein Farbhelligkeitsdiagramm, denn wenn man die absolute Helligkeit eines Sternes über seiner Farbe aufträgt, dann stellt man fest, das ist gar nicht so eine gleichverteilte Punktwolke, sondern das hat eine ganz spezielle Struktur, nämlich diese Struktur hier. Und das Witzige jetzt daran ist oder das Interessante, dass eben Sterne, die in einer ähnlichen Position in diesem Diagramm stehen, auch ähnliche Eigenschaften haben. So finden sich zum Beispiel oben links die A-Sterne, die relativ heiß sind. Und das sieht man hier auch in dem Beispielspektrum. Das Spektrum zeigt sehr breite, dicke Wasserstofflinien die ähm, diese heißen Sterne auszeichnen. Wenn man zu kühleren Sternen geht, ähm, hier sind F- und K-Sterne eingezeichnet, da in der Mitte ist auch unsere Sonne, ähm, dann sieht man schon, dass das Spektrum wesentlich mehr Struktur hat. Da haben wir die drei calcium auf die dieser Wellenlängenbereich ausgelegt ist. Aber es sind eben auch viele kleinere Linien dazwischen. Und jede einzelne Linie kommt von einem bestimmten Element in der Sternatmosphäre und gibt uns daher Auskunft über die Eigenschaften dieses Sterns und seiner Atmosphäre. Wenn wir zu noch kühleren Sternen gehen, hier zu den M-Sternen, dann können sich sogar Moleküle in der Atmosphäre des Sterns bilden und dann hat man wieder noch weitere Linien. So, hier haben wir noch mal eine etwas vergrößerte Aufnahme eines Spektrums. Und man sieht, unterschiedliche Spektren durchlaufen. Hier sind jetzt die Spektrallinien, mit gewissen Farben hinterlegt, je nachdem zu welchem Element Sie hören, gehören. In Rot ist Calcium und in Blau zum Beispiel haben wir Eisen. Und wenn man sich jetzt eine bestimmte Linie raussucht und die anguckt, dann sieht man, wie das variiert. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man die Tiefe und Breite und auch das Vorhandensein der einzelnen Elemente überhaupt in einem Stern studiert, dass man dann daraus eben Informationen bekommen kann über die ähm, Oberflächentemperatur, die oberflächenschwere Beschleunigung oder die Metallizität in dem Stern. Genau, hier habe ich noch eine Zusammenfassungsfolie ähm, der Daten, die jetzt im Data Release 3 von dem Radialgeschwindigkeitsspektrometer veröffentlicht werden. Und damit möchte ich schließen. Dankeschön. Spannend Vortrag und ja. diesen neuen Ausblick auf die Radialgeschichte. Ja, wir sind auch alle gespannt. <lacht> Stefan uns etwas über die Chemie der Milchstraße, die man mit Gaia abstimmen kann. Ja, wir haben eben die Spektren von Frau Dr. Weingrill gesehen und wir sehen das Ganze nochmal. Übrigens unten links ist immer ein QR-Code, mit dem Sie das Video abrufen können, wenn Sie wollen. Und Sie sehen also, dass man die chemische Zusammensetzung der Sterne auch messen kann auf diese Weise und natürlich viele andere Sternparameter. Das Witzige, dass, dass Astronomen Dinge anders als Chemiker mit, als Metalle bezeichnen, sondern sie bezeichnen als Metalle alles, was nicht Wasserstoff und Helium, was ja im Urknall entstanden ist. Und die verschiedenen Elemente, die werden ja erst in Sternen gebildet. Und im Laufe der Zeit reichert sich unsere Milchstraße immer mehr mit schweren Elementen an. Und das ist etwas, was man natürlich untersuchen und verstehen will. Dazu benutzt man natürlich wieder Gaia und hier sieht man, dass wir die Sterne mal eingefärbt haben. Wie viele Metalle, also Metalle heißt, dass schwere Elemente als Wasserstoff und Helium da drin sind. Blau bedeutet, dass die Sterne weniger Metallizität haben als unsere Sonne. Das Rot bedeutet, dass sie mehr haben und Grün so ungefähr so im Bereich wie unsere Sonne ist. Und jetzt machen wir einen Flug mit einem Programm, das heißt Gaia Sky, das sie sich übrigens auch runterladen können durch unsere Milchstraße und stehen Sterne unterschiedlicher Metallizität an uns vorbeifliegen. Und um das Ganze dann nochmal ein bisschen einzuordnen, gucken wir uns jetzt gleich die Milchstraße mal von oben an, wir fliegen also mit diesem Programm, das ist übrigens wirklich sehr spannend, machen Sie das mal selber und fliegen jetzt sozusagen mit Überlichtgeschwindigkeit oder Verletzung aller physikalischer Gesetze über die Milchstraße. Und da ist unsere Sonne und die Umgebung von Sternen, die, deren Metallizität wir auch gemessen haben. Und das ist so der Bereich, wo man sieht, welche Daten dort gemessen sind. Und da haben wir jetzt im Moment alle Sterne, aber wir konzentrieren uns und ändern auch nicht den Maßstab jetzt mal auf die Sterne, die besonders heiß sind, die ganz oben links in dem Diagramm sind, das wir eben bei Frau Weingrill gesehen haben. Und das sind also ganz besonders heiße, helle Sterne, die auch sehr jung sind, die nur nach astronomischen Maßstäben etwa 100 Millionen Jahre alt sind. Und da sieht man, dass links, da wo die Milchstraße das Zentrum hat, man Metallizitäten findet, die höher sind als bei uns in der Sonne. Ganz rechts, also weiter außerhalb Bereichen der Milchstraße, sieht man, dass die Metallizität niedriger ist. Witzigerweise ist die Sonne in einem Bereich, wo eigentlich Sterne sind, die eine niedrigere Metallizität haben, das darauf hindeutet, dass unsere Sonne mal ganz woanders entstanden ist, nämlich weiter links, da wo das galaktische Zentrum ist. Das heißt, unsere Sonne hat eigentlich für die Reposition, die sie jetzt hat, eigentlich eine falsche Häufigkeit. Und das deutet darauf hin, dass unsere Sonne gar nicht da entstanden ist in, in der Entfernung zum galaktischen Zentrum, wie man das heute hat. Und man sieht auch Spiralarme, also das, was wir vorhin in den Diagrammen gesehen haben, über die, die BPRP-Spektren, da konnte man sehen, dass man diese heißen Sterne, dass die sich dann auch in Form von Spiralarmen etwa andeutet. Und jetzt sieht man das Ganze nochmal von der Seite. Und das gleiche Diagramm, was wir eben von oben gesehen haben, gucken wir von der Seite, Da sieht man wieder auf der inneren linken Seite, sieht man, wenn wir näher am galaktischen Zentrum sind, dass da die Metallizitäten höher sind und dass, wenn wir jetzt weiter nach außen uns bewegen, dass die Metallizitäten da abnehmen. Und das ist etwas, was uns etwas über die äh, Entwicklung unserer Milchstraße sieht. Und jetzt sieht man auch noch die Bewegung der Sterne. Man sieht nämlich, dass die, die Sterne auf uns zu und das äh, sieht man nämlich auch deshalb, weil Gaia ja die Bewegung der Sterne misst im Laufe der Zeit. Und das ist etwas, was eben uns auch hilft, die Entwicklungsgeschichte der Milchstraße über die Jahrmilliarden zu verstehen. Und nicht nur die gesamte Metallizität, auch einzelne Elemente kann man studieren. In diesem Fall ist es das Element Calcium, woraus ja unsere Knochen bestehen. Und alle ihre knochen moleküle und Atome, die da drin sind, die sind mal in Sternen entstanden. Und hier sehen Sie also, wie viel Calcium in den verschiedenen Sternen drin sind. Da sieht man also auch unterschiedliche Daten. Und das alles ist ein, etwas, was man mit Gaia messen möchte und wie man unsere Galaxis und ihre, also die Milchstraße und ihre Entwicklung auf diese Weise studieren möchte. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan. Also, was ich immer wieder sehr beeindruckend finde, das sind diese Animationen, die Stefan mit Gaia Sky macht. Das ist wirklich faszinierend. Ich kann auch nur jedem empfehlen, sich das selbst anzuschauen, wenn man dann sehr, sehr viel mehr noch lernt. Im Publikum sitzt übrigens Toni Sagrista, der dieses Programm entwickelt hat. Und bei dem ich mich ganz her. herzlich bedanken möchte für ah, dieses, also. dieses tolle Programm. Unser nächster Sprecher ist der Greg Leo, oder? Herzlich willkommen, Herr Dr. Grioner. Er ist von der Technischen Universität Dresden, aber es gibt noch einen Zusatz. Das nennt sich, wie heißt das euer Observatorium nochmal? Lormann Observatorium. Das habe ich ewig vergessen. Genau. Da arbeitet er und auch ein wichtiger Wissenschaftler innerhalb des Thema-Konsortiums. Bitte ja, schön. Dankeschön. Also, wenn äh, man über Gaia redet, auch wenn Profis über Gaia reden, dann hört man eigentlich zu 99 Prozent. Äh, über Sterne. Sterne, Sterne, Sterne und Sterne. Das Ziel von meinem kleinen Vortrag heute ist Ihnen zu zeigen äh, und Sie daran zu erinnern, dass Gaia nicht nur für Sterne gut sind, sondern auch für Nicht-Sterne. Äh, Gaia ist eigentlich für, für Sterne optimiert. Also wie es hier steht. Also Gaia erkennt automatisch, welche Objekte zu sehen sind und welche aufgenommen werden sollen. Und da gibt es zwei Bedingungen eigentlich, grob gesagt. Diese Quelle soll hell genug sein und der Lichtprofil soll ausreichend Stahl im Zentrum sein, so wie hier aufgezeichnet ist. Wenn das der Fall ist, das wird um, äh, analysiert, und wenn das der Fall ist, dann bekommt diese Quelle diese Fenster, über welche Stefan Jordan schon geredet hat, und äh, diese Sterne, äh, diese Objekte werden äh, dann aufgezeichnet und die Daten zu Ende, zur Erde geschickt. Unter diesen Objekten gibt es aber nicht nur Sterne, sondern viele andere Objekte, nicht stellare Objekte, die diese zwei äh, Bedingungen erfüllen. Und zwar extragalaktische Objekte, Quasaren und Galaxien und auch äh, Objekte unter unserer Nase sozusagen, Sonnensystemobjekte. Also wie, okay, wir, wir, wir nehmen die, äh, diese Daten auf und äh, der Punkt ist, dass Gaia erkennt automatisch, nicht automatisch, sondern auf der Erde können wir mit Gaia-Daten erkennen, welche Objekte wir eigentlich gesehen haben. Äh, das ist ein sehr schwieriges Problem und es gibt mehrere weitgehend unabhängige Methoden, die basieren auf verschiedenen Daten. Helligkeit, äh, auch in diese Fenster, wie der Fenster gefüllt ist, Variabilität, äh, die Spektren, über welche wir heute schon äh, geredet haben, Parallaxen und Eigenbewegungen, das sind die wichtigsten Parameter äh, in Astrometrie oder Teile von diesen von diesen Daten. Und diese unabhängigen Methoden äh, basieren auf äh, Machine Learning, auf Bayesische äh, Statistik. Äh, da, da, dann gibt es auch Methoden zur Detektion ausgedehnte Objekte und sogenannte astrometrische Filterung, wofür wir in Dresden zuständig waren zum Beispiel. Und diese astrometrische Filterung von Quasaren ist ganz leicht zu verstehen. Eigentlich Quasaren sind so weit weg dass die wahren Werten für Eigenbewegungen am Himmel oder Parallaxen, solche, solche Wackelbewegungen als äh, also Antwort auf die äh, Bewegung der Erde um die Sonne, die sind winzig klein und können als Null angenommen werden. Auch für Gaia-Genauigkeiten. Äh, Gaia so dass die äh, scheinbaren Parallaxen und Eigenbewegungen müssen äh, wie Beobachtungsrauschen aussehen. Das ist der Punkt. Jetzt, äh, wie können wir das äh, also auswählen? Also das ist bestimmte Filterung und man kann unterschiedlich filtern. Man kann verschiedene, zwei Ziele eigentlich äh, verfolgen. Und zwar ein Ziel ist Vollständigkeit und anderes äh, ist Reinheit. Also hier sind die Quellen. Alle zusammen und Zielobjekte sind rote Punkte und ungewünschte Objekte sind blaue Punkte. Und man kann diese Filterung schwächer machen, sodass wir fast alle Zielobjekte behalten, aber auch relativ viele falsche Objekte also in dieser Auswahl lassen. Das ist sogenannte vollständigere, oder wir können das vollständigere Auswahl nennen, oder wir können stärker diese Filterung einstellen, was auch immer diese Filterung bedeutet. Und dann, wenn diese Filterung stärker ist, dann können wir fast so machen, dass wir fast keine falschen Objekte hier haben, aber auch, aber auch einige Zielobjekte werden dabei verloren. Und was besser ist und was schlechter ist, hängt wirklich davon ab, was eigentlich der Nutzer will. Und dementsprechend äh, wir in Data Release 3 äh, haben äh, zwei verschiedene Aus äh, Auswähle für Quasaren und auch unabhängig davon von Galaxien äh, zur Verfügung gestellt. Einmal vollständige Auswahl mit äh, über 6,6 Millionen Quellen, davon sind vielleicht 50% nur von Quasaren. Aber fast alle Quasaren sind drin und reinere Auswahl, äh, wo wir äh, sagen, dass es 95 Prozent der Quellen von diesen 1,9 Millionen sind, äh, sind Quasaren. Und dasselbe für Galaxien, also fast äh, 5 Millionen äh, Quellen für, äh, also in, in vollständiger Auswahl und fast 3 Millionen in reiner Auswahl. Jetzt, äh, außer äh, Tatsachen, dass das Quasar ist oder, oder oder Galaxie, liefert Gaia sehr viele weitere Informationen. Zum Beispiel äh, fast alle äh, diese Quellen in, in, äh, in äh, vollständigeren Auswahl äh, für fast alle von diesen Quellen wurden Rotverschiebungen aus äh, Spektren, aus diesen niedrig ausgelöst, aufgelösten Spektren äh, bestimmt von verschiedenen Qualität und unter Annahmen, dass, es, dass das wirklich Quasaren sind. Äh, und hier sehen Sie eine Darstellung von, dieser, von, von äh, manchen guten, äh, guten Spektren. Hier sind... Also Blue Photometer, also äh, blaue und rote Photometer. Das ist Wellenlänge hier und das ist die äh, Rotverschiebung. Und wenn wir so schneiden, dann bekommen wir äh, entsprechend äh, die äh, so Momentaufnahme für, für Spektren in, in, in blaue Photometer und rote Photometer. Und hier sind die wichtigsten äh, Spektrallinien. Die Position von diesen Spektrallinien hängt natürlich von Rotenverschiebung ab und so, äh, so merken wir das. Andererseits gibt es äh, andere Methode und wir erkennen Kostgalaxien, äh, also die Galaxien, in welchen äh, diese Quasaren äh, sich eigentlich gebildet haben. Und wir haben ungefähr 65.000 Kostgalaxien entdeckt und das sind äh, zwei Beispiele. Also das ist eine Aufnahme von der Erde von dieser Galaxie und das ist, was aus Gaia-Daten berechnet werden kann. Also diese Gaia-Daten sind natürlich viel, viel genauer und viel besser. Das ist, was ich jetzt zeige, ist das, was wir besonders, also damit sind wir besonders glücklich. Vor zwei Jahren wurde dieser astronomische, äh, astrometrische äh, Filterung gemacht von Quasaren, das war 1,6 Millionen Quasaren. Dann sogenannte Gaia Himmelsreferenzsystem äh, 3, welche äh, von IAU äh, im letzten Jahr offiziell anerkannt wurde als äh, äh, offizielle Realisierung von Himmelsreferenzsystem. Äh, und äh, das ist eine Verbesserung und Erweiterung, was wir mit Gaia Detectoralist 3-Daten gemacht haben und hier gibt es 1,9 äh, Millionen Quasaren und hier sehen wir zwei Sachen. Erstens, äh, unsere zukünftige Arbeit in diesem Bereich, haben wir keine Quasaren mit dieser Methode identifizieren können. Das ist, wo wir sehr, sehr viele Sterne haben in, in, in äh, Milchstraße und nicht sicher sind, ob diese Quellen dann gut identifiziert werden konnten als Quasaren oder nicht. Auch dasselbe hier in diesen Bereichen, wo wir große und kleine Magellanische Wolken haben. Aber andererseits haben wir hier auch Bereiche, wo wir wirklich Lücken haben. Also hier, das ist die Dichte von Quasaren am Himmel. Also ihr blauer, das ist eine sehr niedrige Anzahl pro Quadratgrad und rote ist eine größere Anzahl. Und hier sehen wir... So Lücken hier, hier oder, oder hier oder hier oder hier. Und die Frage ist, ob das ein Problem von unserer Auswahl ist oder nicht. Und das ist erstaunlich, wenn man vergleicht mit dieser Karte, welche René André schon heute gezeigt hat. Das ist galaktische Extinktion. Man sieht, wenn man hier und her schaltet, sehr genau, dass da, wo wir hier zum Beispiel Lücken haben, wir haben wirklich galaktische Extinktion. Und das bedeutet, wir müssen dort auch wenige Quasaren haben, was eigentlich sehr, sehr interessant zusammenpasst und auch sagt, dass unsere Arbeit sehr hohe Qualität hat. Jetzt gehen wir in andere Richtung, kommen wir zurück zu Sonnensystem. Also Gaia macht eine Revolution in Sonnensystemforschung. Diese Revolution ist aber langsam. Ich sage jetzt warum. Also äh, Gaia Data Release 3 beinhaltet Beobachtungen vor allem von 160.000 äh, knapp Objekten des Sonnensystems. Äh, und äh, das sind äh, etwas über 23 Millionen astrometrischen Beobachtungen und äh, 6 Millionen photometrischen Beobachtungen. Uh, und auch uh, Reflexionsspektren, über welche, wenn ich jetzt richtig verstehe, wir noch uh, was uh, sehen werden. Und uh, der Punkt ist, uh, also das Wichtigste an, uh, für uh, Sonnensystemforschung ist einerseits also physikalische Eigenschaften von diesen Körpern, dafür sind diese Spektren gut, aber auch die Bahnen. Die Bahnen sind sehr wichtig, weil... Wir, wenn wir gute Bahnen haben, können wir diese Objekte finden, auch später, Jahrzehnten später, auch wenn wir die nicht beobachten. Wenn wir schlechte Bahnen haben, dann verlieren wir diese Objekte, wenn wir äh, diese Objekte nicht lange genug beobachten. Und hier sehen Sie äh, die äh, Genauigkeit von diesen Bahnen äh, im Sinne von äh, Genauigkeit von, also große Halbachsen im Vergleich zu dem, was ohne Gaia möglich war. Und eins bedeutet, das ist ungefähr gleiche Genauigkeit. Und 100 bedeutet, Gaia hat 100 Mal bessere Wannen geliefert und 100 Mal schlechtere Wannen geliefert. Also schon nach 33 Monaten hat Gaia ungefähr 10.000 Wannen geliefert, die deutlich besser sind, bis zwei große Ordnungen besser sind, als äh, das, was ohne Geier möglich ist. Und äh, das Problem, warum nur 10.000, 10 Sie können sagen, das ist nicht so sehr, äh, sehr interessant. Also um bessere Bahnen zu bekommen, braucht man länger zu beobachten. Das ja. ist definitiv so. Und äh, das, ist die, das sind die Simulationen, die die, die Zukunft zeigen, was wir erwarten sollen. Also rote Punkte hier, das sind wirklich wieder die äh, Genauigkeit der Bahnen. Und das, die schwarzen Punkte hier, das ist was äh, ohne Geier möglich ist. Rote Punkte, das ist was wir erwarten sollen nach fünf Jahren äh, Beobachtungen. ist 4 und hier zehn Jahren Beobachtungen. Wir können erwarten, dass diese Bahnen äh, ungefähr, äh, meisten Bahnen, hundertmal besser sein werden als die Bahnen von äh, ohne Gaia-Daten. Und das ist die Letzte, was ich sagen will. Äh, die Genauigkeit der äh, Gaia-Beobachtungen von, äh, von Asteroiden ist 0,3 bis 10 Millibogensekunden, je nachdem, wie hell das Objekt ist. Und das ist ungefähr, jede Beobachtung ist ungefähr 100 Mal genauer, äh, 10 bis 100 Mal genauer als das, was wir ohne Gaia sehen. Also haben können. Und deswegen haben wir viele kleine Effekte, die wir ohne gar nicht gesehen haben. Zum Beispiel Effekte der Form des Körpers, der Unterschied zwischen Schwerpunkt, für welche wir die Band berechnen können und Fotozentrum von jedem Punkt. Zum Beispiel hier, das ist für einen Asteroid namens Lutetia und ähnliche Effekte auch für binäre äh, Asteroiden, welche. Äh, äh, also ähnlich, also wenn Sie ein Objekt haben, das aus zwei Körpern besteht, ähnlich haben Sie einen Unterschied zwischen Schwerpunkt und Fotozentrum. Okay, das war's. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen Ausflug in die Welt der Quasare und der Asteroiden. Schon beeindruckend, was auch da Gaia wieder für uns bringen wird in ungefähr 14 Minuten. Ja, ich werde weitermachen mit den Asteroiden. Ich werde euch ein bisschen was erzählen über die Asteroiden. Und da sehen wir uns auch wieder ein kleines Video dazu an. Es geht nämlich um die Spektren, die Reflexionsspektren von Asteroiden, die man mit Gaia gemessen hat, die einem auch etwas erzählen über die chemische Zusammensetzung der Oberfläche von diesen Asteroiden und wir werden also hier weiter ein paar Animationen sehen mit Gaia Sky. Wir sehen also hier den Gaia-Satelliten, der natürlich nicht nur Sterne vermisst, sondern eben auch Asteroiden und schon der Gaia-DR2-Katalog hatte schon 14.000 Asteroiden in dem Katalog drin. Aber jetzt mit dem neuen Katalog kommen wir auf über 150.000. Da haben wir eben übrigens ein paar von den Orbits der Asteroiden gesehen, die eben auch aus den Gaia-Daten berechnet werden können. Und jetzt sind wir schon bei 100, über 150.000 Asteroiden mit Gaia. Und das Besondere ist, dass man eben etwas messen kann. Wir haben ja gesehen, die, die BP und RP Spektren, die werden hier auch benutzt, um zu gucken, wie viel Licht wird abhängig von der Wellenlänge von diesen Asteroiden reflektiert. Und dazu benähern wir uns jetzt mal einem Objekt, das übrigens die ESA-Sonde Rosetta besucht hat, als sie auf ihrem Weg zum Kometen Churyanov-Gerasimenko geflogen ist. Dieses ist eines der Objekte, für die man ein solches Spektrum berechnet hat. Und das sehen wir hier. Wir sehen in dem Spektrum, dass da das Licht verschieden reflektiert wird. Am meisten Reflektionen hat man im roten Bereich, wird auch, ist der Asteroid auch leicht rötlich. Und jetzt werden wir Lutetia besuchen, nämlich genau das Objekt, was wir gerade bei Professor Kleona gesehen haben. Das ist Lutetia, und auch Lutetia ist besucht worden übrigens von der Rosetta-Sonde dieses Objekt ist etwa 50 Kilometer groß. Und das hat ein anderes Spektrum, das ist wesentlich flacher, das ist nicht so extrem rötlich, sondern eher so ein bisschen bläulich. Und aus diesen verschiedenen Spektren, die man gewonnen hat, kann man sowas wie eine, die Farben der Asteroiden messen. Viele von den Asteroiden bleiben weiß, das sind die, die, von, die von denen noch keine solchen Reflexionsspektren gemessen wurden, andere sind jetzt farbig dargestellt und diese Farben deuten eben etwas darauf hin, zu welcher Gruppe, zu welcher Familie die Asteroiden gehören. Hier sehen wir, dass die Asteroiden ja sich im Wesentlichen zwischen der Bahn des Mars und des Jupiter befinden. Und das sind jetzt der sogenannte Hauptgürtel. Und in diesem Gürtel befinden sich Asteroiden, die mal verschieden entstanden sind. Denn wenn Asteroiden kollidieren, dann kann Folgendes passieren, dass dann aus einem Objekt mehrere werden. Und äh, hier ist ein Objekt auf dem, äh, dem großen Asteroiden Vesta mal eingeschlagen. Und die sind alle gelblich. Das heißt, die sind alle, haben sozusagen ein, ein Mutter-Asteroiden, aus dem sie mal entstanden sind, ähm, Vesta ähm, ist ja so ein riesiges Objekt und dann die Flora-Familie, die, ähm, die wir dann sehen und die eher rötlich ist und dann jetzt die Themis-Familie, die mehr bläulich ist und sich auch auf ganz anderen Orbits, weiteren Orbits befindet. Jetzt gucken wir uns das übrigens noch mal von der Seite an, damit wir dann auch sehen können, wie die Asteroiden sich äh, räumlich anordnen. Also hier sehen wir noch mal die Objekte, die von, von den Wester-Satelliten, entstand, äh, Asteroiden entstanden sind. Hier sehen wir, die von den Flora-Asteroiden kommen und hier von dem Thema Artemis-Asteroiden. Das heißt, wir haben also richtig gehend unterschiedliche Familien von Asteroiden, die man dann sehen kann. Und jetzt kommen wir noch auf eine ganz spannende Asteroiden. Das sind nämlich diejenigen, die die Erdbahn kreuzen. Davon gibt es in gaia Katharina, über 400 Objekte, für die man auch teilweise sehr gute Orbits gemacht haben. Jetzt fliegen wir mal in Richtung Erde und wenn man sich jetzt die Erde anguckt, dann sieht man vor lauter Asteroiden, denkt man, die müssten andauernd getroffen werden von Asteroiden, aber das ist natürlich nur die Illusion, in Wirklichkeit sind die Abstände natürlich viel größer und im Moment kennt man kein einziges Objekt, was mal auf der Erde einschlagen würde und da natürlich dann zu Katastrophen führen könnte. Aber äh, es ist natürlich auch deshalb natürlich wichtig, die Asteroidenbahn in Zukunft äh, zu bestimmen. Und ähm, was, was wir also jetzt sehen an den Gaia-Daten ist, dass die Gaia-Daten, wirklich nicht nur ein Sternkatalog sind, das haben wir ja eben schon gehört, sondern die, wir sehen Galaxien, Quasare, wir sehen Objekte in unserem Sonnensystem. Und, und Gaia hat Einfluss mit den ganzen Daten auf praktisch alle Gebiete der Astrophysik. Das ist also nicht nur irgendwie ein bestimmter Bereich. Wir lernen was über die, die Milchstraße, wir lernen was über Asteroiden, wir lernen was über äh, das Alter unseres Universums. Alle diese Dinge haben mit dem Gaia-Katalog am Ende zu tun. Und damit möchten wir äh, unsere Präsentation von, den, äh, von dem Inhalt des äh, Gaia-Katalogs beenden. Und wir haben eben auch ein paar wissenschaftliche Ergebnisse gezeigt, die von unserem Gaia-Konsortium, was aus mehr als 400 Wissenschaftlern besteht, ähm, gewonnen ist, um den Astronomen in aller Welt zu zeigen, was mit dem neuen Gaia-Katalog möglich ist. Und da die besonderen Produkte, die wir ja in dem Gaia-Katalog haben, das sind die Spektren, die wir ja vorher in den bisherigen Gaia-Katalogen noch nicht äh, drin hatten. Und die ergeben uns natürlich jetzt ganz genaue Informationen. Denn was nützt es uns, die genaue Entfernung eines Sternes zu kennen, wenn wir deren Eigenschaften nicht kennen? Und das wird uns Gaia äh, in besserem Maße natürlich mit diesen neuen Sternkatalog und auch mit den weiteren Sternkatalogen, die noch kommen werden, äh, dann leisten. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Äh, Guido, ich übergebe mal an dich ja. für Fragen. So, ich darf Sie um Ihre Fragen bitten. Ich schaue parallel immer mal in den Chat, ob dort jemand etwas fragt. Im Moment gibt es keine Frage in dem Chat zu dem zu der Veranstaltung. Gibt es Fragen Ihrerseits an unsere Vortragenden? So. Dort oben, Elena, bitte. Könnt ihr ein bisschen Informationen zum Doppelstern äh, sagen? Habt ihr irgendwas? Ja, haben wir. Äh, also, <lacht> ich habe sogar ein Video, was ich dazu zeigen kann. Habe ich natürlich. Äh, jetzt muss ich nur gucken, wo ist das? Hier. Das. Also es gibt für... Ich ähm, Es gibt... Ja, äh, man hat natürlich jetzt in Gaia viele Doppelsterne gemessen. Insgesamt sind es, glaube ich, ich muss gleich nochmal die Zahlen nachgucken, damit es auch korrekt ist, äh, sowas bei 800, äh, Ich muss gleich 800.000 äh, Objekten, Entschuldigung, bin ich bin ein bisschen verwirrt. Und jetzt hier, äh, jetzt sehen wir einige Doppelsterne. Das ist übrigens jetzt kein Doppelstern-System, sondern ein System mit einem Exoplaneten, äh, wo man hier äh, einen G-Stern hier umläuft und das kann man schön mit Gaia beobachten und auch den Orbit dann bestimmen durch die astrometrischen Daten. Und hier haben wir ein zweites Objekt, wo wir, äh, wo wir uns hinbegeben jetzt. Und das ist ein System, welches aus einem M-Stern, also einem rötlichen, sehr massearmen Stern besteht und das von einem Planeten umkreist wird, der ein Gasplanet ist. Und der wurde schon durch Radialgeschwindigkeitsmessung vom Boden her bekannt werden, aber mit Gaia konnte man natürlich jetzt die Bahnneigung bestimmen und auf diese Weise die richtige Masse des Objektes bestimmen. Und wir haben auch noch ein weiteres, vier weitere Objekte, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Das ist ein weiterer Kandidat für einen Exoplaneten und der wurde wirklich durch die Gaia-Astrometrie entdeckt, also durch die genaue Wackelbewegung, die der Stern macht weil von einem Planeten umgeben sind, die laufen ja beide um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Aber jetzt kommen wir auch zu den Doppelsternsystemen, und zwar ein bisschen exotischere der Doppelsternsysteme, die wir da haben. Und äh, dem nähern wir uns jetzt ebenfalls auch. Und zwar sehen wir hier äh, doch noch nur einen Exoplaneten um einen weißen Zwerg. Entschuldigung, weiße Zwerge sind ja Objekte, mit denen ich mich gern schon beschäftigt habe. Und der äh, hat eine Periode von 35 Tagen. Und äh, ist übrigens nur in etwa 10 Parsec Entfernung. Und jetzt kommen wir zu ein paar Doppelsternen. Und da kann man dann auch die Bewegung sehen. Man sieht nämlich, dass hier die beiden Sterne sind, da ist ein, ein, nicht, ein unterstellares Objekt oder ein brauner Zwerg, der nicht so ein richtiger Stern geworden ist, der keine Kernfusionen gezündet hat. Und hier sehen Sie auch richtig die Wackelbewegung der Hauptstern, äh, der wackelt hin und her, weil, weil der, Ster, die, der, der braune Zwerg sich in diesem Fall um den Stern bewegt. Das heißt, beide bewegen sich um einen Schwerpunkt. Das passiert auch bei den Exoplaneten und kann man bei den Gaia messen, aber das kann man in dieser Darstellung nicht sehen. Und hier sehen wir zwei braune Zwerge die einander um einen den gemeinsamen Schwerpunkt sich bewegen. Man sieht mit Gaia nur die, Haupt, die hellere Komponente von beiden. Die äh, andere kann man aus den Daten schließen, welche sozusagen Masse die hat. Und dadurch kann man dann sehen, wie, äh, die, wie groß die Orbits davon sind. Also insgesamt sind in Gaia also auch viele Doppelsterne jetzt drin. Und äh, ich werde gleich nochmal auf, auf der Folie zeigen, die genaue Anzahl. Hier ist noch ein Sirius-ähnliches Objekt wo man also einen, äh, einen Hauptstern hat und einen weißen Zwerg als Begleiter in diesem Fall. Und die bewegen sich eben um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Und äh, hier ist nochmal die genaue Anzahl der Objekte, die wir da haben. und Doppelstern das sind 813.000 Objekte, das ist das, was da drin ist. Aber jetzt habe ich so viel geredet, vielleicht wollt ihr noch was ergänzen? Ja, ich kann sagen, dass äh, also die entsprechende Gruppe in BIPAK, welche Doppelsterne äh, veröffentlicht jetzt, sagt, dass die ganze 200 Jahre an Entwicklung ab dem Gebiet ist jetzt hinfällig und Gaia ist viel besser allein. Ob das eine Übertreibung ist oder nicht, können Sie selbst äh, beurteilen, wenn die Daten in fünf Minuten veröffentlicht werden. die Massen sind äh, auch schon angegeben. ne? Zum Teil ja, zum Teil. Also machen man machen. Ja, ja, zum Teil. Also nicht alle, alle diese 800 haben gleiche, gleiche Daten. Es gibt welche mit Bahnen, es gibt welche, wo nur Beschleunigung äh, publiziert wird. Also unterschiedliche äh, Sorten von Objekten. Vielleicht darf ich an der Stelle kurz noch eine Frage von unseren Zuschauern einspielen. Und zwar fragt Eckehard Kaufmann, wie ist die Genauigkeit und Verlässlichkeit der astrometrischen Parallaxen in DR3, zum Beispiel wegen des Nullpunktfehlers? Ich denke, das ist Herr ja. Ja. ja, erstens, in Data Release 3 sind, ist die Astrometrie Par Definition dieselbe, wie wir, welche wir schon publiziert haben. Und also in Early Data Release 3 2020. Und die Genauigkeit äh, hängt von Helligkeit ab und äh, verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass wir also globale Nullpunktverschiebung äh, haben von 20 Mikrobogensekunden, welche aber werden, ausgerechnet werden kann, korrigiert werden kann, wenn das äh, interessant ist für die Anwender. Aber äh, wir sind eben dabei, dann in Data Release 4 weiter das äh, zu verbessern. Vielen Dank, Sergej. Hat sich keine weitere Frage-Chat? Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen äh, was, zu dem, was Herr Sergej gerade sagte. Ähm es ist so, dass wir im Laufe der Mission immer mehr auch die Gaia-Daten verstehen lernen und deshalb auch die Kalibration, für die ganz wesentlich auch hier in Heidelberg, im ARI gearbeitet wird, aber vor allen Dingen auch in Dresden gearbeitet wird, dass das also etwas ist, was sie immer mehr verbessert. Und auch die Zeiträume, die da betrachtet werden, die bisherigen Daten sind aus 34 Monaten. Der nächste, die nächste Datenveröffentlichung, etwa 2025, wird dann fünf Jahre Daten enthalten. Und dadurch werden also noch große Verbesserungen in dieser Hinsicht erwartet. Aber jetzt läuft der Countdown. Wir haben jetzt etwas mehr als eine Minute noch und äh, werden eben gleich jetzt die Datenarchive öffnen. Ja, genau. Und das wird mein Kollege Jörg Joristi machen vom Astronomischen Recheninstitut. Und er wird ähm, gleich die Datenbank freischalten. Ähm, diese Datenbank existiert natürlich nicht nur an einem Ort, sondern auch europaweit an verschiedenen Servern. Ist sie zugänglich, aber die werden alle zur selben Zeit geöffnet. Aber ich glaube, er hat noch was für uns vorbereitet. Wir werden nämlich sehen können, wie der Zugriff auf die Datenbanken nach 12 Uhr mittags plötzlich anwächst, wie eben weltweit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen, sich den Datenschatz zu sichern und gleich nachzuschauen, was man da macht. Wir haben es noch ungefähr 45 Sekunden. Hat ein bisschen was von Silvester, will ich sagen. Okay, das dauert. Ein bisschen. Ich habe leider vergessen, solche, solche Leuchtfackeln mitzubringen, die wir dann kümmern sollen. Aber <lacht> ist, auch ich nicht, ist auch nicht das ist logisch. Bestand, Eine Minute, Countdown. 20 Sekunden noch. Runterzählen. Ja. Und Sie werden gleich sehen, dass Astronomen in aller Welt da sofort sich hinsetzen und Daten runterladen. Und wie viel werden wir sehen? Wir werden da auf den ESA-Server gucken, weil da noch mehr runtergeladen wird. Aber auch bei uns werden viele Daten runtergeladen. Und jetzt sind es noch drei Sekunden. Und so, und jetzt geht's los. Jetzt schaltet er die Daten frei. Und das, das war's. Checking. Die die Stoppen. Die Dienste startet sehen, die das dauert einen kleinen Augenblick. Und äh, die Ersten werden wahrscheinlich schon sehen: noch kommen die Daten jetzt nicht auf meinen Rechner. Sieht gut aus. Das sieht gut aus und ich würde sagen, das ist ein Applaus wert. Und jetzt äh, werden wir uns auch einen Stern uns angucken, äh, von den 1,8 Milliarden Sternen, werden wir uns einen angucken und zwar einen Stern, von dem es eben auch Spektren gibt. Das ist ja das Besondere und das Neue an diesem Sternkatalog. Und jetzt äh, zeigst du uns, was wir da sehen. Ja, man kann zum Beispiel die Name. Äh, -IDs ist die, die gleiche Sterne oder die gleiche Quelle in die andere gaia data -Reisen. Und dann gibt es drei Koordinatenteile. Die Ektatsension und die Deklination, das sind die Sternkoordinaten. Galaktische und elliptische, Dann die Parallaxen. Die Eigenbewegung. Also damit sehen wir mal die Entfernung der Sterne und die Bewegung der Sterne, die Heiligkeit der Sterne, die radiale Geschwindigkeit der Sterne, <lacht> das Distanz und wenn die Sterne oder Quelle ein Spektrum oder Daten als Photometrie hat, man kann gucken, die Spektrum in, es gibt zwei Tipp Tippskritten, ARVS und XP oder BPRP und man kann die Quantität oder die Bande <lacht> ja, auswählen. Ja, aus, aus, ja. aus, dann, dann plotten und sehen die. Das ist jetzt zusammengesetzt aus dem BP- und RP-Spektrum, so dass sie sozusagen zusammenpassen und richtig kalibriert sind. Und daraus kann man jetzt eben die vielen Sternparameter äh, auswählen, wie wir es vorhin äh, aus dem Vortrag von René André gehört haben, äh, die verschiedenen Sternparameter. Und aus dem anderen Spektrum, dem RVS-Spektrum, vielleicht schaltest du ja. da nochmal drauf daraus kann man jetzt die geschwindigkeit auf uns zu oder von uns weg mit der der stern sich bewegt messen und eben auch die chemische zusammensetzung die ja eine große rolle spielt für das verständnis der sterne und unserer galaxie ist isa ja, Webseite? und danach wir ganz sehen die die Aktivität mit die aktivitäten in die ah sehr schön <lacht> Nordamerika ist noch nicht alles aufgewacht von den Astronomen, man sieht, dass da noch nicht so viel kommt, aber wenn wir da jetzt mal kommen, vor allen Dingen in Europa äh, haben wir also 17.000 äh, Zugriffe auf die Datenbank äh, inzwischen und äh, Sie sehen weltweit in den letzten ja, 24 Stunden, die haben jetzt erst begonnen, also diese Statistik, die zeigt das. Und das, Die meisten kommen aus Deutschland in diesem Fall übrigens, wie man sieht ganz links. Also über 9.000 äh, Zugriffe, fast 10.000 Zugriffe dann aus Spanien, Niederlanden. Also Sie sehen, weltweit wollen die Astronomen diese Daten sehen und äh, was damit anfangen und dann eben äh, damit arbeiten. Das ist also ein Projekt, was auch nur möglich ist mit einer internationalen Zusammenarbeit, wie äh, in, es in Europa passiert, wie es weltweit geschieht und ähm, die Daten, die wirklich äh, dazu führen, dass fast fünf äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen pro Tag mit den Gaia-Daten gemacht werden. Ist das Und, jetzt der Heidelberger Zugriff oder der in Spanien? Das ja. ist der in Spanien. Ne? Unsere kommen noch dazu, aber die, äh, die, äh, das, das hier ist nur eine Übersicht, die jetzt eben sehr schön gezeigt ist. Willst du noch was sagen? Äh, Nein, unsere Statistik, wir machen... Ich habe ja in den Wechsel gemacht, aber wir, unsere Statistiken sind monatliche Statistiken. Genau, also wir, wir haben keine entsprechende Darstellung jetzt für unsere, unser Archiv, aber das wird garantiert auch genutzt, insbesondere eben weil weltweit Leute dazugreifen. Suchen Sie sich natürlich die einzelnen Server, welche am schnellsten da funktionieren. Und was ich noch jetzt am Ende ganz kurz sagen möchte, ist, dass All das natürlich auch einer Finanzierung bedarf, und äh, wir sind froh, dass das, äh, dass das für die Raumfahrt zuständige DLR hier in Deutschland äh, uns auch fördert, indem wissenschaftliche Mitarbeiter und äh, Softwareingenieure äh, an diesen Daten arbeiten kann und diese tollen Sternkataloge am Ende erzeugen können. Und äh, wir wollten jetzt fragen, ob wir Frau, von Frau Reu, die uns beim DLR betreut, ob die ein paar Worte uns sagen kann. Frau Reu, können Sie mich hören und können wir... Sie? Guten Morgen. Können Sie mich hören? Wow. Laut und klar. Okay. Perfekt, danke. Also ich danke Ihnen für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Es ist immer eine Freude, hier in Eidemann zu sein, wenn auch aber heute nur per Videokonferenz. Ähm, Gaia ist eigentlich die Krone der Astrometrie und Astrometrie ist wahrscheinlich äh, einer der ältesten Forschungsgebiete der Astronomie. Astrometrie ist nicht nur für Astronomie wichtig, indem sie äh, unsere Platz im Universum kartiert, sondern hat auch andere Anwendungen, zum Beispiel Navigation oder Zeitmessung oder auch bei Bezugssystemen. Äh, die Astronomie ist einer der grundlegenden Schritte, auf denen unsere kosmische Entfernungsleiter steht. Und diese Messungen sind ein Teil der Informationen, die von Gaia erhalten. Die Ergebnisse definieren unser Gesamtbild vom Universum, seine Komponenten und unseren Platz darin. Ähm, ein paar Worte über mich. Also, ich habe Gaia von Anfang an verfolgt auch bevor ich für die Raumfahrtagentur im DLR äh, zu arbeiten begann. Ich bin selbst Astronomin und eines meiner Forschungsgebiete ist die Astrometrie. Aber ich habe mit Daten gearbeitet, die aus Beobachtungen im Radioteil des elektromagnetischen Spektrums stammen. Aber wir waren uns alle dieser spektakulären Mission bewusst und warteten gespannt auf die Ergebnisse. Und ja, jetzt ist es soweit. Gaia hat bereits drei Kataloge erstellt und sammelt weiterhin Daten. Sie können sich also vorstellen, wie glücklich ich war, als ich hörte, dass ich die Person bei der Raumfahrtagentur sein würde, die Gaia folgen würde. Bei der Raumfahrtagentur haben wir den deutschen Beitrag zur Mission von Anfang an finanziert. Ich glaube, die erste Zuwendung wurde bereits 2005 mit dem Astronomischen Recheninstitut an der Universität Heidelberg begonnen. Also lange, lange bevor ich zum Raumfahrtagentur kam. Und seitdem sind auch das lohrmann observatorium an der Technischen Universität Dresden, das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und das Leipzig-Institut für Astrophysik in Potsdam dabei. Und bis heute arbeiten wir erfolgreich zusammen und sind gespannt, was uns die nächsten beiden Kataloge offenbaren werden. Also wir schauen ein bisschen auch in Zukunft. Diese Art von Arbeit ist jedoch nur im Rahmen internationaler Kooperation möglich und erfordert Visionen, langfristiges Engagement und Risikobereitschaft. Dies hat im Fall von Gaia zu einem großen Erfolg geführt. Diese europäische Mission ist einzigartig und die Daten sind vielfältig nutzbar. nutzbar und geben einen faszinierenden Einblick in die Dynamik und Geschichte der Galaxis. Ich gratuliere also alle Mitglieder des Teams zu ihrer hervorragenden Arbeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die künftigen Arbeiten und vierte, am vierten und fünften Katalog und ich bedanke mich für die Gelegenheit, heute hier bei Ihnen zu sein. Danke! Ja, ich möchte mich auch bedanken bei unseren heutigen Sprechern, Katja Weingrill, an René André, Sergei Klioner, Stefan Jordan, John Joristi, der alles aktiviert hat, und meine Kollegen Dr. Liefke, die ich so freundlich war, uns heute hier medientechnisch zu begleiten. Alles